Ich bleib entspannt Ich bleib entspannt Ich bleib entspannt Ich bleib entspannt Ich bleib entspannt Orientierungslosigkeit oh, ist letzte Richtung, die ich hab Ich bleib Entspannt. Ich Schau dem Leben ins Auge, doch habe keinen Blickkontakt Ich bleib entspannt ich bleib Mitgerissen entspannt. von Dingen, die nicht mitreißen sind Ich bleib entspannt Umfangen vom Wind, laufe stillschweigend mit. Der Eidam des Raps und trotzdem Virtuos am Mikrofon, gefangene Wirklichkeit zwischen Misern oder Philanthroph. Ruhm kannst du streichen, egal was du einsprichst, welche frässige Raupe niemals ein Buttervogel sein wird. Und jeder weiß, du hast zu tief ins Glas geblickt. Was redest du von voll, wenn heute doch Schwarzmond ist? Ich werd wahnsinnig, auch wenn vielleicht im Wahnsinn ist. Dich trifft ein Hakenschlag, auch wenn ich kein Hase bin. Die Augenweide, bei der sich deine Augen weiten, hab ich probiert. Hol ich mich mit schlauen Reimen aus der Kreide, Empfang mit euphorischem Applaus, denn der Luft, die Kuss da draußen Bekommt von meinen Standpauken, Fracksausen Und so ziehen die Tage ins Land, doch ohne die tragende Kraft wird es auf der Straße, als schwarz die Waage, nur Pfand Doch unter der Last von Dilettanten bricht jetzt endlich auch unsere Blase zusammen ah. ich, bleib ich bleib entspannt Orientierungslosigkeit ist letzte Richtung, die ich hab Ich bleib entspannt, ich bleib entspannt. Schon im Leben mitgerissen von Dingen, die dich mitreißen sind. Ich bleib, entspannt, umfangen vom Wind, laufe stillschweigend mit. Ich bleib, entspannt, Es ist ich kein entspannt. Sein vergönnt. Ich wir sind nur Strom. Ich wir fließen willig allen Form. Ich bleib, entspannt, Den Tag, entspannt. der Nacht, der Höhle und dem Dom. Ich wir entspannt. gehen hindurch. Uns treibt der Durst nach sein.